Über die nun beendeten Tarifverhandlungen und das erzielte Ergebnis spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Anke Hahn. Wie ist denn das Verhandlungsergebnis einzuordnen, auch vor dem Hintergrund des Vorschlags der Schlichtungskommission? Es entspricht im Wesentlichen dem Schlichterspruch. Es ist im Prinzip ganz genauso. Nur einige Kleinigkeiten sind anders. Folglich sind beide Seiten, es ist ja ein Kompromiss, eigentlich zufrieden. Wir haben es gerade gehört. Nancy Faeser ist zufrieden, eben auch, weil möglicherweise der öffentliche Dienst attraktiver wird dadurch. Auf der anderen Seite sind aber auch die Gewerkschafter zufrieden. Es sind jetzt nicht die 10,5 Prozent und es ist nicht die Laufzeit von zwölf Monaten, aber es ist der höchste Tarifabschluss, den es jemals gegeben hat im öffentlichen Dienst. Und insofern sind auch die Gewerkschaften. Eigentlich zufrieden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte sich gestern vor den Gesprächen ziemlich zuversichtlich gezeigt. Nun kam tatsächlich relativ schnell die Einigung. Das klingt nach reibungslosen Gesprächen. Trifft das denn zu? Nein, reibungslos waren sie nicht. Es waren ja immer noch zwölf Stunden, die das Ganze gedauert hat. Ähm, es ist natürlich so, dass beide Seiten Abstriche machen müssen. Ein Kompromiss ist eben so. Und welche Abstriche das sein würden, darüber musste noch verhandelt werden. Das sind dann im Wesentlichen Kleinigkeiten letztlich. Aber ähm, gerade die Kommunen, die nicht so viel Geld haben, für die ist das eine harte Nuss. Und die haben möglicherweise noch mal probiert, da vielleicht für sie einen etwas geringeren Abschluss hinzubekommen. Aber letztlich ist dann der Schlichterspruch im Wesentlichen angenommen worden. Also nicht ohne Probleme die Diskussion, aber letztlich dann ja doch zielorientiert und zwölf Stunden okay. Jetzt aus Nutzersicht, aus Bürgersicht, sind denn Streiks nun definitiv vom Tisch? Jein. Also bisher war es in der Regel so, dass diese Tarifabschlüsse dann auch von den Mitgliedern angenommen worden sind. Verdi wird seine Mitglieder befragen und im Mai wird es dann eine große Tarifkommission geben, die dann nochmal drüber berät und dann ein Entschluss fällt. Dann wissen wir mehr, 5. Mai, aber wir gehen eigentlich alle davon aus, dass das wohl angenommen wird. Auf die Kommunen kommt durch das Verhandlungsergebnis jetzt höchstwahrscheinlich ein zweistelliger Milliardenbetrag an Mehrkosten hinzu. Können die Kommunen diese Kosten überhaupt stemmen? Naja, sie müssen. <lacht> es ist sicherlich unterschiedlich. Es gibt reiche Kommunen, für die ist das machbar. Es gibt arme Kommunen, für die wird das richtig hart. Es ist von 17 Milliarden Euro in diesem Jahr, oder in diesem Abschluss jetzt die Rede, dauerhaft 13 Milliarden Euro mehr. Das ist für klamme Kommunen sehr viel Geld. Und die müssen natürlich gucken, wo kriegen sie das rein oder wo können sie das einsparen. Das ist schon noch etwas, was geleistet werden muss. Nancy Faeser sagte, der öffentliche Dienst müsse attraktiver gemacht werden und Fachkräfte gewonnen werden. Wie gravierend ist denn der Personalmangel im öffentlichen Dienst? Also der Personalmangel ist sehr hoch. Er ist natürlich überall in Deutschland, in den allermeisten Branchen ist er hoch, aber eben auch im öffentlichen Dienst. Und im öffentlichen Dienst kommt erschwerend hinzu, dass in den nächsten Jahren viele Menschen in Pension oder Rente gehen. Und auch diese Plätze müssten dann ja besetzt werden. Und da ist es natürlich gut, wenn vom Entgelt her ein bisschen mehr rüberkommt, sodass der öffentliche Dienst auch attraktiver wird für Menschen, die da arbeiten wollen. Und das, was Nancy Faeser meinte, sind vor allen Dingen auch Stellen, die höher dotiert sind. Wenn ich jetzt also eine hochqualifizierte Person habe und die hat die Wahl, sie geht in die freie Wirtschaft und kriegt deutlich mehr Geld oder sie geht in den öffentlichen Dienst, dann ist es natürlich gut, wenn die guten Arbeitsbedingungen, die es ja gibt beim öffentlichen Dienst, wenn die dann auch noch ein bisschen besser honoriert werden. Informationen und Einschätzungen zum Tarifergebnis waren das von Anka Hahn. Vielen Dank.